Der Aufzug wird benutzt. Wow. Und das ist die Stadt. Etwas, ja, grau, würde ich sagen. Ach, ja. was geht eigentlich? Also so farbig ist ja fast keine Stadt. <lacht> Auch so abwechslungsreich. Wow, ein Blätter. Die Musik. Leute, jetzt werden wir die Story erfahren. Neues die Zuhause. Story. Erinnert ihr euch noch am Anfang an Toriels Haus? Da stand doch ein Text mit... Sie haben es Neues Zuhause genannt. Das ist das Neue Zuhause. Und das ist eine Kopie von Toriels Haus. Doch es ist nicht Toriels Haus. Ein Herzanhänger liegt in der Verpackung. Mitnehmen. Aber sowas Toriel ist die Schwester der Frau von Escort. Die sehen, die sehen. Ist der nicht auch so ein Ziegenbock? Mhm. Beste Freunde für immer. Die Defense 15. Was haben wir denn jetzt? 11. Rüsten wir mal aus, ne? Hallo. <lacht> ein rostiges Messer liegt in der Verpackung. Mitnehmen. Nein, wir lassen das zurück. Aber doch, wir nehmen es mit. <lacht> Aber ich werde es nicht ausrüsten. Nur verkaufen. Ja. Hm. Die Frage ist: Welches Monster würde freiwillig mit uns nach oben gehen? Es ist eine goldene Blume, auf denen wir gelandet sind. Wer ein Schlüssel? Zimmer wird renoviert. Das war Toriels Zimmer im Original. Oh. Vor langer Zeit fiel ein Mensch in die Ruinen. Vom Sturz verletzt, rief der Mensch nach Hilfe. Und das Zimmer war bei Toriel renoviert. Es ist der Eskost Tagebuch. Alle Einträge sagen, heute war ein netter Tag. Die Tinte ist <lacht> noch immer feucht. Es ist nur ein Stuhl. Nicht Chariel. Es ist eine Trophäe, Nummer 1 Nasenreibe Champions, 98. Es ist ein Kleiderschrank. Hier sind Roben, Knopfshirts und ein pinker, handgefertigter Pullover mit der Aufschrift Mr. Dead Guy. Es ist ein Kleiderschrank. Hier befindet sich eine Nikolaus-Verkleidung. Es ist ein Bett in King-Size. Okay. Trotz allem bist du immer noch du selbst. Ach, ja Asriel, der sohn des königs hörte den ruf des menschen er brachte den menschen in das schloss hallöchen ich bin im garten wenn du etwas auf dem herzen hast komm doch bitte einfach vorbei die schlüssel sind in der Kü äh, küche und im flur sieht nach Gartenwerkzeugen aus. Hier sind Fotoalben, Sammelalben, Bücher über Tee. Die Kohle ist noch immer warm. Ein toller Lesesessel, aber er scheint von niemandem genutzt zu werden. Nach einiger Zeit wurden Asriel und der Mensch wie Geschwister. Der König und die Königin pflegten das Menschenkind wie ihr eigenes. Der Untergrund war voller Hoffnung. Das ist doch die beiden auf dem Titelscreen. Oder? Und ich bin ich mir gerade nicht sicher. Ich möchte hier nichts Falsches sagen. Ist ein Mülleimer. Er ist voller zerknüllter Rezepte für Karamellkuchen. <lacht> der Herd ist sehr sauber. Jemand benutzt Feuermagie. Mhm. In der Spüle klebt weißes Fell. Irgendwie glaube ich, dass Escort doch ein Metall ist. Der Kühlschrank <lacht> ist voller ungeöffneter Dosen mit Schnecken. <lacht> <lacht> So, dann gehen wir mal runter. Ein alter Kalender von 201 Ach Achso, ein Tag wurde markiert. <lacht> wollte schon sagen. Dann, eines Tages, wurde der Mensch sehr krank. Der kranke Mensch hatte nur einen Wunsch. Er wollte die Blumen seines Heimatdorfes sehen. Aber es gab nichts, das wir tun konnten. Am nächsten Tag... ...starb der Mensch. Asriel absorbierte die menschliche Seele voller Trauer. Er verwandelte sich in ein Wesen mit unglaublicher Kraft. Mit der Seele des Menschen überquerte Asriel die Barriere. Er trug den Körper des Menschen in das Abendlicht, zurück in das Dorf des Menschen. Asriel erreichte das Zentrum des Dorfes, dort fand er ein Bett aus goldenen Blumen. Er lag den Menschen darauf. Plötzlich hörte man Schreie. Die Dorfbewohner sahen, wie Asriel den Menschen hielt. Sie dachten, er hätte das Kind getötet. Die Menschen griffen ihn mit allem an, was sie hatten. Schlag für Schlag wurde er getroffen. Asriel hatte die Macht, sie alle zu vernichten. Doch, Asriel bekämpfte sie nicht. Den Menschen umklammernd lächelte Asriel und ging zurück. Verwundet ging Asriel nach Hause. Er betrat das Schloss und brach zusammen. Sein Staub verteilte sich über den Garten. Das Königreich fiel in Verzweiflung. Der König und die Königin haben zwei Kinder in einer Nacht verloren. Die Menschen haben uns erneut alles genommen. Esgor beschloss, dass es Zeit wäre, unser Leid zu beenden. Jeder Mensch, der hinunterfiel, muss sterben. Mit genug Seelen können wir die Barriere für immer zerstören. Es dauert nicht mehr lange. König Eskor gibt uns Freiheit, Hoffnung, will uns alle retten. Du solltest auch lächeln. Bist du nicht aufgeregt? Bist du nicht glücklich? Sind wir nicht glücklich? Du wirst frei sein. der hier führt tatsächlich irgendwie nach unten, glaube ich, oder? Nee, okay, links einfach nachdenken. wieder. Okay. Das ist ein guter Shortcut. Okay, Leute. Story kapiert, ich denke, oder? Ja. Warte, oh. ja. also, ist jetzt der feine Boss dann? Man weiß es nicht. Dann kommen wir vielleicht sogar schon heute durch. Also, wenn das letzter Flur heißt, <lacht> dann ist es nicht das Ende. <lacht> Aber zumindest der letzte Flur. Sense! Alter Freund. Das Zeichen auf den, auf den Fenstern hinten ist dasselbe Zeichen, das Tori auf der, auf ihrer Schürze hat. Mhm. Du hast es also endlich geschafft. Moment, ich krieg Sans gerade nicht hin. Aber ich will ihn auch gerade eigentlich nicht so sprechen, weil es ist ernst. Das Ende okay. deiner Reise steht kurz bevor. In wenigen Minuten, Momenten, <lacht> nicht Minuten, wirst du den König treffen. Zusammen werdet ihr über die Zukunft dieser Welt bestimmen. Das ist es also. Jetzt. Wird über dich gerichtet. Du wirst für jede Aktion beurteilt. Du wirst für jeden XP, den du erhalten hast, beurteilt. Was XP ist? Es ist ein Akronym. Es steht für Exekutionspunkte eine Möglichkeit, den Schmerz zu messen, den du anderen hinzugefügt hast. Und hier wird man halt im Neutral Run das erste Mal geschockt, weil man hat dann durchaus ein paar Gegner getötet und dann ja. erfährt man halt, dass es nicht Erfahrungspunkte sind, sondern Exekutionspunkte. Ja. Wenn du jemanden tötest, erhöhen sich deine XP. Wenn du genug XP hast, erhöht sich deine Güte. Güte ist ebenfalls ein Akronym. Es steht für Gewaltübertendenz. Das ist im Englischen deutlich besser. Da ist es ja Love, also Level of Violence. Und Güte, das ja. ist halt so ein bisschen scheiße übersetzt, aber hey. Das ist okay. Ein Weg, die Bereitschaft zur Gewalt zu messen. Je mehr du tötest, desto mehr distanzierst du dich von dir selbst. Je mehr du, tötest, je mehr du dich distanzierst, desto weniger schmerzt es dich. Und desto einfacher kannst du anderen Schmerzen zufügen. Aber du, du hast niemals Güte erhalten. Natürlich bedeutet das nicht, dass du völlig unschuldig bist. Es bedeutet nur, dass du eine gewisse Zärtlichkeit im Herzen behältst. Egal welche Schwierigkeiten Situationen gaben, du wolltest stets das Richtige tun. Du hast dich geweigert, jemanden zu verletzen. Selbst als du weggerannt bist, hast du das mit einem Lächeln getan. Du hast nie Güte erhalten, warst jedoch gütig. Ergibt das Sinn? Vielleicht nicht. Jetzt wirst du die größte Herausforderung deiner ganzen Reise erfahren. Deine weiteren Aktionen werden über das Schicksal der ganzen Welt bestimmen. Wenn du dich weigerst, zu kämpfen, wird Esker deine Seele nehmen und die Menschheit vernichten. Aber wenn du Esker tötest und nach Hause gehst, werden die Monster weiterhin im Untergrund gefangen sein. Was wirst du tun? Darf ich kurz fragen, was passiert ist? Rocky, Rocky ist oder. rausgeflogen. <lacht> Wir warten kurz. Nun, wenn ich du wäre, hätte ich schon längst das Handtuch geworfen. Aber durch Aufgeben bist du nicht so weit gekommen, nicht wahr? Das ist richtig. Du hast etwas, das man Entschlossenheit nennt. Solange du daran festhältst, solange du daran glaubst, was du im Herzen behältst, glaube ich, dass du das Richtige machen wirst. Richtig. Wir alle zielen auf dich, Kind. Viel Glück. Genau, ich weiß jetzt aber gar. Ja. Mhm. Wieso? Ah, nö, ist alles gut. <lacht> Dann können wir es jetzt kurz durchskippen. Ich glaube, er sagt was anderes. Egal. So, wollen wir mal schauen. Wir gucken jetzt einfach mal. Wann er uns den Key gibt, denn wir wollen unbedingt sein Zimmer. <lacht> ja. Aber du, du hast niemals gut erhalten. Blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla. Äh, ich glaub, du hättest vorher abspeichern sollen, oder? Ich weiß ja, es nicht. Keine Ahnung. Oder? Nee. Also er muss ist... ja neu laden, weil sonst ist er ja weg, wenn wir jetzt speichern. Stimmt, ja, ja. Ah, jetzt. Yes. Warte eine Sekunde. Ah, okay. Dieser Blick von dir, als ich plauderte, du hast mein Geschwafel schon einmal gehört, nicht wahr? Mit so etwas habe ich gerechnet. Du verhältst dich immer so, als wüsstest du, was passieren wird. <lacht> <lacht> als hättest du alles schon einmal gesehen. Also, ich habe eine Bitte an dich. Ich habe eine Art geheimes Codewort, das nur ich kenne, was auch immer das dahinter ist. Wenn es mir jemand erzählt, muss er ein Zeitreisender sein. Verrückt, was? Wie auch immer, hier ist es. Flüsterflüster. Ich zähle darauf, dass du zurückkommst und es mir verrätst. Bis später. Okay, jetzt nochmal ausmachen und dann wieder... Um. Ja, wir wissen es jetzt nicht, das Passwort. Äh, nee, er... Ach so, er wird's dann sagen. Er, ja, er sagt, wird's... Wir, unsere Figur wird's einfach sagen, weil es es weiß. Ja. Ja, das ist ziemlich nervig mit dem Sanski, aber hey. Es lohnt sich. Also ich find's witzig, die Idee. Ja, eigentlich schon. Aber darauf zu kommen ist irgendwie... Unmöglich, ja. Ja. Mhm. Ich frage mich sowieso, wer immer diese ganzen Secrets gefunden hat. <lacht> ja, ja. Bei jedem Dialog neu gestartet oder was? Komm, einer Rocky. Oh, fuck. Was? Ein Codewort? Kannst du etwas lauter reden? Hast du gerade gesagt, ich sei ein blöder Code-Arsch? Wow, ich kann nicht glauben, dass du das sagst. Das ist nicht nur super kindisch, sondern auch mein geheimes Codewort. Das ist jedoch nicht gut genug. Was du brauchst, ist das geheime, geheime Codewort. Es ist nur für Leute, die das geheime Codewort kennen. Wie auch immer, hier ist es. Flüster, flüster. Ich zähle darauf, dass du zurückkommst und es mir verrätst. Bis später. Oh Mann. Also, ich find's immer noch nice. Kann man nice. einer irgendwie Rocky besorgen? <lacht> Weiß es auch nicht, was ist, irgendwas mit seinem Internet halt. Aber Der braucht dann immer nur ein paar Minuten, dann ist er wieder zurück. Alles gut. <lacht> ja. Wie? Du musst mir etwas mitteilen? Was? Ein Codewort? <lacht> Kannst du etwas lauter reden? Hast du gerade, hast du gerade gesagt, ich wäre der legendäre Furzmeister? Wow. Das ist, ähm, ziemlich kindisch. Warum denkst du, das wäre ein geheimes, geheimes Codewort? Wer er dir das erzählt hat, ist ein dreckiger Lügner. Ich habe kein geheimes, geheimes Codewort. Jedoch habe ich ein geheimes, geheimes Dreifach-Codewort. ...das du gerade gesagt hast. Ich schätze, du bist qualifiziert. Hier ist der Schlüssel zu meinem Zimmer. Es ist an der Zeit, <lacht> dass du die Wahrheit lernst. Als du nachsiehst, ist der Schlüssel... Du sperrst spannend. die Tür auf und betrittst den Raum. Es ist nichts! <lacht> ja, ja. <lacht> ist Aber sehr, es leuchtet doch so! Sehr spannend. Immer das ist das geil Toll Die Musik Was geschieht hier? Es wird lauter und lauter und lauter Was? The fuck? <lacht> hey Sans, hast du gesehen, wo... Oh, hallo, du bist nicht Sans Warte eine Sekunde Warum benutzt du ein Laufband im Dunkeln? Wir Sans wieder Streiche durch Raum und Zeit? Ich hasse es, wenn er das macht. Wie kindisch kann man nur sein. Hast du meine Actionfiguren gesehen? Warte, ich weiß, wo ich nachsehen muss. In meiner Sammlung? Nee. Manchmal bin ich ein Genie. Einfach immer. Okay. <lacht> es ist, äh, ist Sans Stapel mit dreckigen Socken. Skandalös. In der Schublade liegt ein silberner Schlüssel. Du legst ihn an deinem Schlüsselbund an. Es ist eine Lampe. Einschalten. Warum nicht? Hier ist keine Glühbirne. Eine Taschenlampe steckt im Sockel. Einschalten. Ja. Die Taschenlampe hat keinen Strom mehr. <lacht> ein Dankesbrief. Er ist an Santa adressiert. Es ist ein freigelegtes Kissen. Cool. Eine ab abgetragene Matratze. Die Decken wurden zu einem faltigen Ball zusammengerollt. Das ist ziemlich cool hier. Es scheint ein sich selbst erhaltener Tornado aus Müll zu sein. <lacht> Geil. Es ist ein Laufband. Eine Nachricht wurde angebracht. Die Wahrheit ist, dass ich, die, dass, ich, dass, dass ich dich erwischt habe, Nerd. Ja, weil Sans hat ja gesagt, dann willst du die Wahrheit erfahren. Und hier hängt dann der Zettel. Die Wahrheit ist, dass ich dich erwischt habe, Nerd. <lacht> <lacht> ja, das wärst du Sans Zimmer. <lacht> <lacht> und es ist der geilste Raum im Spiel. <lacht> <lacht> ja. Wirklich? Okay. Na? Schauen wir unten nach. Du hast die Tür entriegelt und betrittst den Raum. Und jetzt ja. gucken wir uns erstmal die Sachen an. Ein Fotoalbum liegt im Schrank. Hier sind Fotos von... Wie? Hinter dem Einwand lugt eine Karte hervor. Es ist ein gekristeltes Bild mit drei lachenden Leuten. Darauf steht... Nicht vergessen. Du schaust in die Schublade. Hier ist eine Art Abzeichen. Blaupausen. Du kannst die Symbole nicht genau zuordnen. Vielleicht ist das aber auch nur die Handschrift. Sieht nach einem, sieht nach einer seltsamen Maschine aus. Blaupausen. Du kannst die Symbole nicht entziffern. Blibla. Was ist hier hinter? Hinter dem Vorhang ist eine seltsame Maschine. Sie sieht kaputt aus. Okay, Daniel, leg los. Okay, es ist eigentlich ganz simpel gesagt. Äh, Sans soll angeblich Ness aus Earthbound sein. Ähm, das Bild, was man da was man da unter anderem gesehen hat, ähm, bekommt man, glaube ich, am Ende von Earthbound. Da ist dann halt Ness zu sehen mit seinen Freunden. Und was hinter dem Vorhang zum Beispiel ist. Die Zeitmaschine. Es soll wohl eine Zeitmaschine sein. Ich weiß, ich, ich habe Earthbound auch nicht gespielt. Ich muss das auch nochmal nachholen. Aber ich meine, das ist irgendwie so, dass man die, diese Zeitmaschine. Die wird ähm, von Ness und seinen Kollegen und seinem und irgendeinem so anderen Typen gebaut. Und dann ja. kommen die so irgendwie zum Boss oder so. Ähm, und nach dem Final Boss wird die Maschine halt zerstört. Und äh, Ness ist, glaube ich, drin oder so. Und dann, keine Ahnung. Also es gibt halt die Theorie schon an sich schon, dass Ness, glaube ich, irgendwie in ein anderes Universum dadurch gekommen ist. Und äh dass er halt irgendwie gestorben sei oder was auch immer auf ganz verschiedene Sachen. Und dann gibt es eben diese sehr oft gemimte Theorie, dass Sans <lacht> Ness ist, ähm, da eben ähm, ja, er sich in gewissen Teilen ähnelt. Dass es, da, es gibt diese Hinweise, es gibt ähm, verschiedene Anlasspunkte. Er kennt sich mit äh, Zeitreisen aus generell in dem Spiel. Hier ist er auch der Einzige aus diesem Spiel, der äh, quasi... Zeitreisen kann und der vor allem über die Speicherfunktion Bescheid weiß, dass wir eben speichern können ähm, und dass wir Speicherstände neu laden können, haben wir gerade zum Beispiel alle, äh, ja. Ja, allein schon gesehen ja. und ja, das ist ziemlich krass und man generell auch im Genocide Run und ähm, ja, in anderen, an anderen Stellen erfährt man noch sehr viel über, oder erfährt man nicht viel, aber kriegt man Hinweise darauf, was Sans vielleicht früher war kurz mein Statement dazu. Ich glaube nicht, dass er Ness ist. Ich glaube, dass es hier <lacht> sehr inspiriert davon, weil das ist ja ein sehr schwer zu finden Raum. Und Toby wollte eben, weil Earthbound ja auch sein Lieblingsspiel ist und weil das Ganze hier ja, durch Earthbound inspiriert ja. ist, wollte er das hier ganz so ein bisschen einbauen und so. Ähm, aber an sich zu Ness oder zu Sans denke ich, dass er schon eine besondere Vergangenheit hat, die wir aber nie erfahren werden. Und ja, wir werden im Pacifist Ending auch noch einiges Interessantes dazu hören. Ja. ja ich glaube nicht, dass er wirklich Ness ist, weil Ness ist ja nicht so ein verrückter Kerl wie er. <lacht> ja. Ist, das Es wäre Keine gut. Ahnung. Aber ich finde es wirklich sehr interessant eigentlich. Es ist ziemlich. Aber cool. die Theorie an sich schon krass, also wenn die stimmen will. Die Sache ist, Toby Fox hat ja keine Rechte von Earthbound. das heißt, er könnte es ja eigentlich nicht. Mhm. Genau. Ja. ja, es gibt halt sehr viele Stellen in diesem Spiel die äh, auch auf ähm, das Universum aus, aus Earthbound hinweisen, auch später in den Credits noch und ja. so. Also. Ja. Die ähneln sich aber auch extrem stark, muss man sagen. Ja. Und es gibt auch, ähm, er, er deutet auch selbst ein bisschen an, so dass er früher mal ein Mensch gewesen ist und so weiter. Ja. Aber wie ist er dann zu so einem Wesen ja, geworden? Ja, das ist und ja quasi die Theorie, dass mit der Maschine, dass äh, er quasi dadurch äh, ein ja. Skelett geworden ist, aber halt noch menschliche Eigenschaften hat. Ja, aber er müsste ja dann eine menschen bestimmen. Das macht Spaß. Thronsaal. <lacht> oh fuck. By the way, ich hätte mir eigentlich Items High kaufen sollen in Snowden. <lacht> Toll. <lacht> ja, naja, gut, dafür ist es eigentlich Das, das habe ich eigentlich dabei. Wow, ich bin so RIP. Wow. <lacht> Ich Glaube ich, kann mir noch mal auf den Weg machen. Es ist ein Kein Name wurde eingraviert. Ja, hi, ja. <lacht> er ist leer. Es. Ja, hi, das sind das schon andere Zeit, Menschen war. sehen. Ja, und der Esker braucht ja nur noch eine weitere. Deswegen ist dieser Sarg für uns reserviert. Oh, mal, er hat sich extra schon Mühe gemacht. Ja, ja hi, ja. <lacht>